Das Wort hat Herr Damian Müller. Herr Präsident, Herr Bundespräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben einiges diskutiert jetzt über diese Digitalisierung und ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, dass die Digitalisierung eine große Chance auch für den Wirtschaftsplatz Schweiz darbieten wird und das bedeutet, dass die Politik einerseits die Rahmenbedingungen für diese Weiterentwicklung schafft. und Da würde ich schon auch begrüßen, wenn der Bundesrat in diesem folgenden Bericht auch die Regulierung für alle Marktteilnehmer abbauen würde. Also Ich bringe als Beispiel Ortskundeprüfung für Taxifahrer. Und Arbeitsrecht sollte auch gleichzeitig flexibilisiert werden. Wenn wir von der Bildung sprechen und ich auf die Tribüne sehe und die Jugendlichen sehe, dann kommt mir eines in den Sinn. Wir müssen in Weiterbildung und Forschung investieren, fördern, damit die Schweiz zu einem wichtigen Forschungsplatz in Europa und der Welt sich entwickeln kann. Dies gibt neue Perspektiven für den Wirtschaftsplatz Schweiz. Wir müssen gleichzeitig auch wieder uns besinnen, dass wir das ganze E-Government vorantreiben, dass wir dort nicht hinterherhinken und gleichzeitig die digitale Identität fördern. Und zu guter Letzt glaube ich auch, dass wir regulatorische Hindernisse abbauen und die digitale Infrastruktur flächendeckend anbieten müssen, dass wir keinen Graben zwischen den städtischen und Agglomerationsgebieten gegenüber den Landgebieten aufkommen lassen, weil das ist ganz zentral, damit sich auch unsere Täler und die entsprechenden Regionen in der Peripherie draußen weiterentwickeln können und die Chance der Digitalisierung nützen können. Können. Und Da wäre ich dem Bundesrat dankbar, wenn er diese Überlegungen ebenfalls dann einbeziehen würde.